Oh, besteht das Leben eigentlich nur aus Schlafen? Was soll das eigentlich? Oder aufwecken? Besteht das Leben aus Schlafen oder aufwecken? Ich weiß es nicht. Hudis. St. Luis. St. Louis, Chloe. Mein Gott. <lacht> ja Hatte mich noch nie geweckt. Dann irgendwie so, als hätte mich zum ersten Mal geweckt. Hatte mich schon mal geweckt. Starrt. Was sagt man noch mal im japanischen Guri oder G. Irgendwie, so. was sagt man da immer, wenn man jemanden anstarrt. Japanischen. Ähm... Leute noch nie geweckt? Doch. Doch. Das dann weiß ich auch nicht. Gut. Ja hi und willkommen bei Mein Name ist die Und ich begrüße euch zurück zu so. Let's Play Fire Emblem Engage. Ich rock wieder neue Klamotten. habe ich zwei Stahl. Stahl war das ne? Das zweite Ding wird hier. Man ähm... hat hier so drei Sachen so. Äh... Silber, Stahl und ich glaube, Bronze, wenn ne? man die für Waffen benutzen kann, das, die hat mich zwei Stahl gekostet oder ein sogar. Ich weiß es gar nicht, weil relativ billig so. Wir gehen hier raus. Wir gucken uns die Bandgespräche am Ende an. Das sind gar nicht so viele, glaube ich. Doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, gucken wir am Ende an. Oder habe ich die noch nicht ausgekreuzt? Ich weiß ja halt gar nicht. Nee, die sind neu, glaube ich, weil ich meine. Let's mal für meine neuen Charaktere, die ganzen Bänder nur auf. Nee, let's irgendwie so eine ganze Reihe von Corin und Bilef Bandgespräche, genau. Aber so sehen die Notizen gar nicht aus. Von daher. Gucken wir mal. Ähm, ich habe die Arena, ich werde die Arena jetzt mal auf screen machen, ne? Einfach nur, damit ich gucken kann, wer gegen wen kämpft, ne? Dann kann ich auch irgendwie so bestimmen irgendwie man kriegt da in den arena kämpfen auch so ein paar support gesprächen ne? und wenn ich dann zum beispiel sehe, oh dieser das wird mein gegner sein und irgendwie ist halt immer der gleiche gegner also wenn ich jetzt irgendwie in die arena reingehe und jemanden dahin schicke und ich kämpfe zum beispiel gegen louis und weiß nicht ich tue das spiel nochmal neu laden dann wird immer louis der gegner sein da kann ich immer so gucken so oh, wer hat denn einen Support mit Louis ne und dann schicke ich jemanden der mit den Support mit Louis hat da rein ne? und dann kriegt ich noch einen Support so habe ich da so ein bisschen Hand gehabt deswegen habe ich dieses Mal auch na, so eine ganze Ecke an Supports freigeschaltet ne? und ja ich finde das ist nicht schlecht ne? kann man so machen so erst einmal habe ich mal Madleen außerhalb außerhalb ne, innerhalb des Somnials gefunden deswegen konnte ich dem paar Geschenke geben ich habe dir eigentlich nur einen Stein gegeben. Ich habe mir einen hübschen Stein gegeben. Das hat schon gereicht. Habe ich mir eigentlich schon gedacht. Auch. Und ja gut, konnte ich mit der entmann Support aufbauen. Jetzt noch mehr übrig. Wir müssen ja noch nachholen mit den Support sprechen やはり素晴らしい方です。何事にも真摯に誠実<笑> Man könnte fast beide, ich müsste mich nicht jedes Mal als Würmgott vorstellen, wenn ich bald einen neuen treffe. Aber das tue ich. Also das ich nicht. Ich meine, guck, oh, ich meine an. Die ist massiv. Nicht so massiv wie die von lois aber trotzdem. からとなりましょう。必ずや okay. Ich mir aber nur, was ist jetzt los, so ihr beiden unterhaltet euch, wert Freunde? Oh, war schon Freunde, ne? falsche Drache. Okay. Aber Kokosai ganzen haare の世話 ihre klamotten と Gibt den Charakteren doch nicht so massive Haarbrachten. die ganze Zeit durch die Klamotten oder den Körper ja durch die auch nicht so gut aus. Ja, weil genau das will ich machen. Ja. Seufzt. Rupsa. Okay, heute geht's ihr beiden. Mhm. Gregory, to to Support C erreicht. Gab es beim Fire Emblem Fates, Nine Fates. Nine Fates. <lacht> <lacht> zwischen zwei etwas steiferen und ruhigeren Charakteren. <lacht> Alles, was da war, war nur Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt. Punkt. Support Level C erreicht. <lacht> <lacht> Nicht, nicht. Warum tut der? Warum tut ein früherer Feind irgendwie die Vertrauenswürdigkeit von jemand anderem an? Zweifel. 互い違う。<笑> お前を 1人 で置いてきた俺 also, komm at me, bro. Oma, mich, Bruder. Oh, nächste. Madeleine und wähl vale. alles klar. ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, ich habe gar keine support ne? ich vorbereitet. habe sie einfach, wie sie kommen. Was? Mari, ich bin nicht Ich Ich bin Ich Ich bin 臭ありがとう。どうされました先ほどから私の顔をじっと<笑> <私がよく知っている人に見ているが、笑> Hey, warte mal, ah, nee, geht gar nicht. Ich habe mir jetzt so gedacht, was wäre, wenn, wenn wir mal den jetzt eher gehabt hätten. Ne? Dann hätte vale ja nicht sagen können, so oh, du erinnerst mich an jemanden. Aber man ist ja, aber vale schließlich an, nachdem mani stirbt von daher geht das ja gar nicht Ich habe noch nicht auf. Oh, hast du zwei mit zwei Rittern? Ato, <lacht> Auch oh, für dich ist schlecht, weil er ihn <lacht> umgebracht hat. In seiner Welt. <lacht> Na, ich kann nicht der Kollege heute? Wir Käse bin. Ich bin aus. にうーん。 ほら、は und nur so war es so, siehe doch. Kiri Kiri ja, Alles klar. Wie hat unsere Armee so lange überlebt, ey? So. Alles kann Lerchen. Dann, äh, Ja, meine... meine zwei Sachen ja da reinpacken dass wir einen weiteren Tag leben dürfen. So, ich weiß gar nicht, was ich jetzt als bekommen habe. Alles nur Mist, ne? Louis ich verkaufen. Da ja, hat meine Aufnahme aufgehängt. Boah, was hat das? Zumindest habe ich auch genau gesehen, ne? Habe nur gesehen, wie die Zeit einfach nicht weitergegangen ist, ne? So, in der Zwischenzeit habe ich auch hier mal meine Sachen ausgewählt, ne? ähm, Mehr als zwei Sterne kriege ich irgendwie nicht hin, mit den ganzen Zeug, dass ich hier gewählt bin, reinzupacken. Von daher nehmen wir nur die beiden Sachen. Wenn wir mal fünf Sachen, vor allem die Sachen, die ich da reinpacken will, bekomme ich immer nur noch zwei Sterne. Von daher müssen wir sind doof, aber soll man machen. Ne? So. Dann um uns dort zum Essen ab. Wer kocht heute? Oder oh, ja okay bin denn? Ähm, Bobby bin Neil, ne? Mit Neil war ich noch nicht befreundet. unter mm -hmm. Unterfall würde ich schon fast sagen. Ne? Außer du hast jemanden von den DLC-Charakteren, mit denen ich. Wo sind die alle? Ja. Oh, ihr beiden habt keinen. ja auch nicht. Sind das? Dann nehme ich fall würde ich sagen. Ach ne? Dann hier niemand Diamant. Na, ich will was Gutes kochen. Demira, nein. Warum mag nee, dann nichts. Da müssen wir uns halt mit. Aber davon mag einer. Ich will das beide mögen <lacht> Weiß nicht, ob das jemand hat, irgendwie so was damit zu tun, wie viel, wie viel Sachen mal bekommen. Ne? So Geschicklichkeit, Verteidigung. Ich werde aber jemanden finden, mit dem wir kochen können, was was gut ist, oder? Willkommen. Na gut, wenn wir sowieso nichts Besonderes kriegen, dann... Ich werde mir jetzt die Apfelküche leider machen, die welt die mögen. Mir doch schon schmecken, ne? Ich dann schenke ich dir noch ein Steinchen oder irgendwie so. Ah, zwischen dem reicht hat gereicht. Da ich habe mir mal Klamotten gegeben, aber halt heute machen ne. Also noch gereicht. Na gut. <lacht> D. Okay. Egal. Die haben schon B-Rang bekommen. Cool. so jetzt haben wir allen auf mindestens zehn bin ich gut L. <lacht> ここへ来る前 ja, beide es tausend Jahre zu schlafen. 1000年 zu ändern so kann ich Ich gut wenn du mich hast, will ich wieder so wie früher, wo mich die ganze Zeit kassest. Das wäre. Das wäre ja nett. So, dann die beiden direkt schon B. Gehen relativ schnell. Nein. Nein. So. Kizuna, Heilige, sind es? 傷跡は生涯消えぬらしい。そんな私のせいです。傷跡くらいどうということはない。姉さんを守れたなら十分だ。ラファール、もう二度とこんな無茶をしないでください。あなたの犠牲で自分の命が助かったとして、それを私が喜ぶとでも思っているんですか？思わん。そんなことは理解している。そんな。ラファール。 それ Neesau, Sina, Seta Kotou. Neesau, Kono, Mama. Ey, jenni, meisamena So, Moto. Okay, okay, Dann kann es ja weitergehen, ne? Wir sind heuer völlig, ne? Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage eher, ne? Uh, oh. so ich bin mir ehrlich gesagt nicht 100 sicher ob ich salikas quest mache deswegen gucken wir erstmal ne? wegen zur weltkarte um, ich weiß übrigens nicht wann ich die letzten beiden dlc kämpfe noch machen soll ich habe mich schon so ein ganz kleines bisschen gespoilert so in sachen also alles, was ich eigentlich nur geguckt habe, ist, wie viele Hauptcharaktere ist. Also wie viele spielbar Charaktere es im Spiel gibt. Und ich glaube, ich habe alle. Von daher ist eigentlich der beste Punkt, jetzt die ganzen DLCs, die ganzen Nebenquests zu machen. Ne? Weil das war der Grund, warum ich mich immer irgendwie so ein bisschen zurückgehalten habe mit dem DLCs. Weil so ich wollte jetzt nicht da reingeben, bevor ich nicht irgendwie weil ich nicht alle Charaktere ab dieses Spiels, ne? Aber so wie es ausschaut, habe ich alle. Ich weiß nicht mehr, wie ich das herausgefunden habe, aber ich glaube, da war irgendwie so, ja, es gibt so viele Charaktere, die man freischalten kann im Spiel, ne? Und ich glaube, ich habe sogar den Punkt erreicht, ne? Ja, das ist von Zalika genau. Also Marvie und Vale waren die letzten Charaktere, die man freischalten konnte in der Story. Die DLC-Charaktere waren da nicht aufgelistet, aber ich nehme an, da wurde die DLC noch nicht so einberechnet, ne? so, okay, das ist... Das die Quest von Zelle K, alles klar. Also, ja, es wäre im Moment, was soll ich da am Brennen ist, hat da, wo ich das nicht hin muss. Oh, man kann auch ein bisschen so raus und das ist eine Quest, aber oh, das ist eine Nebenquest. Da muss ich hin. Okay, ah ja, so wie ich das herausgefunden habe, ich habe alle spielbaren Charaktere schon. ne? was bedeutet es wäre jetzt eigentlich der beste zeitpunkt alle Nebenquests so zu machen weil da ist immer so meine meine angst so im sinne von hey äh, ich mache jetzt gerade dieses dlc aber ich habe noch nicht diesen einen charakter oder diese zwei charaktere was auch immer und ja die müssen so sozusagen out ja an weiß ich nicht an spielbarkeit weil wenn man alle Charaktere hat, dann will man natürlich so viele Kapitel noch wie möglich mit denen spielen, ne? weil sonst hast du irgendwie weil ich, nicht alle Nebensachen erledigt und du hast jetzt irgendwie so zwei neue Charaktere bekommen und du kannst sie mehr oder weniger für nichts mehr benutzen, ne? außer vielleicht die Story. und da ja, wäre eigentlich der beste Zeitpunkt jetzt alle Sachen zu machen, aber ich kann auch mal irgendwann noch mal nachgucken, ne? möchte glaube ich nach diesem Party mal machen, ne? oh aber ich glaube, ich habe alle Charaktere, alle spielbaren Charaktere, glaube ich. Jedenfalls und ja, aber heute kümmern wir uns auf jeden Fall ganz sicher erstmal um Felikas-Quest. Ich weiß nicht, was ihr Titel noch mal war: Prinzessin, ne? irgendwann mit Prinzessin, ne? die Güte, die gütige Prinzessin, ja, und vor allem im Geiden. 2 und 2 und dann was, war Fire Emblem, Echoes, was Fire Emblem 14, nee, 14 ist Fate 15 glaube ich 15 glaube ich ist 15 glaube ich ist geile präsentation das war auch das erste Feiern, das voll Sprachausgabe hatte. Wenn Nintendo 3DS auch noch war leider nicht, da gab es leider nicht so viele Supports in dem Spiel. Da kam Feiern Free Houses mit seinen eine milliarden Supports mit ihren vier Routen man spielen konnte. Da war, war schon ein bisschen. Overkill. Ich habe übrigens beim nie durchgespielt. Ja, Müsste hey, gut, Ihr seid hier. Und ich bin auch hier. das kämpfen, Boah, bist du eigentlich? also ungefähr zehnte Mal jetzt, das hier passiert? Oh Gott, ein Ort, den ihr wieder erkennt, der euch in der Erinnerung schweigen lässt. Was machen wir wohl hier? Sollen wir uns hinsetzen und einen Tee trinken? Nee, das kämpfen natürlich. Man also ja, Fire Emblem habe ich nie durchgespielt. Vor allem, war ein bisschen anders strukturiert als jedes andere. Fire Emblem. wir haben irgendwie sechs Gegner nur, aber sind wahrscheinlich alles voll dicke. Okay, jetzt sind wenig Gegner. Okay. Also vor allem Emblem echos hat Sachen gemacht. oh ich kann noch zehn charakter mitnehmen. Fire Emblem mit echos hat Sachen gemacht, die und Sachen eingeführt, die fast jedes andere Fire nicht gemacht hat. So, wir nehmen natürlich unsere unsere Gruppe von dlc -Charakteren, ne Da muss ich wohl noch so ein bisschen hier meine Aufstellung ändern. Also meine DLC-Karakter bleiben definitiv drin, ne? so da ich jetzt mehr? Da ich wieder da ich nur zehn Leute hier platzieren kann, kann ich schon mit allen Dingen hier auskommen. Ich habe den Camilla gegeben, einfach nur damit er irgendwas hat. Ne? So und sie ist halt 35. Ich wollte schon sagen, dann hat Roy letztens irgendwie fünf Level bekommen durch seinen Effekt. Ne? so ich stelle mir sie relativ einfach vor zu besiegen der portragner ist ich sehe die reichweite von dem ding nicht was mich ein bisschen stört das muss dann jedes mal so zählen so ein zwei drei vier ja ich muss dann immer so zählen. voll nervig aber wir können sie festnageln wieder, ne? Außer du hast irgendwas mit... Obwohl ich weiß gar nicht, ob das irgendwie bringt ne? ja, mit dem Ja, Fire Emblem Echo hat Sachen gemacht, die hat kein anderes Fire Emblem gemacht. Ne, das hat irgendwie Weltkarten und Monsterkämpfe eingeführt. Ich meine, das war zweite Fire Emblem, ne? Aber... Er hat so viele Sachen irgendwie eingeführt in dem Spiel. Und was Du bewegst dich nicht und hast... Weißt du, was können sie sich teleportieren? Weil vor allem Echos und zwei gab es äh, Hexen, die konnten sich überall, überall hin teleportieren, egal wo. Da muss ich verteidigen. Hier ist eine Ballista muss ich verteidigen. Okay, ich check gerade irgendwie nicht auf den ersten Blick, warum es in diesen Kapitel der geht. ne So, ich nehme mal Junaka mit. Wo gegen Sollica wird dann wahrscheinlich nicht so gut sein. Ne? Linden wollte ich mal mitnehmen. Er hat Corin ausgerüstet, aber war geschlagen auf 32. Ich weiß nicht, ob dieses Festnageln und die Waffen funktioniert. Oh. Wenn, äh, wenn ich keinen Schaden mache, sie hat genau 32 Verteidigung äh, Resistenz. Das heißt, er macht ganz knapp keinen Schaden gibt es jetzt nicht mal. Aber wenn ich meinen Hauptcharakter daneben platziere, sollte halt eigentlich klappen. Das heißt, ich muss meinen Hauptcharakter auch daneben haben. Hm. Also ich brauche eine Menge Charaktere mit Resistenz, ne? Ich habe nicht so viele Charaktere vorbereitet mit hoher Resistenz. So, ich nehme noch Rosario mit. Und christ So, dann pack ich auf dich. Ich jetzt mal die Leute wegrüsten, die ich ja ich brauche. Marv. Das war's. Verdammt. Ich will aber nicht Marv geben. Der ist schon voll hochlevelt. Wenn jemand anders Marv nehmen, so lange. So, warten wir mal, noch nicht schlecht, ne? Marv. Okay, ist Level 1, aber... Äh, uh, live. Warten wir sehen 10. Ja, okay. Hm. Wir eigentlich auch nicht schlecht, ne? Hier, geht mal live natürlich blöd dass sie auf level 1 ist mit roy äh, mit äh, mar oder was soll stimmt ich hatte irgendwie was gesehen ja und zwar wenn sie mit live ausgerüstet ist ne, dann bekommt sie einfach glatte plus 20 ausweichen im kampf also ja voll broken ist ey. aber ja Ach, Eik habe ich auch noch. Der ah, nacker wird aber ja nicht mit Eik irgendwie. Ja, ja. Oder kannst du mal mit Eik. Das wäre gleich dabei. Dann irgendjemand noch Eik gebrauchen. Eig und hat du nimmst dann live. Mach mal kurz Pause. Ja okay, hier sind extrem wenige Charaktere. Was ist der Haken? Ja, was ist der Haken? Ja. möchte mal kurz. Okay. Okay, das wird nie was passieren. Das wird auch wahrscheinlich niemals passieren. Das hier. Was wow, Alleine ist irgendwie nicht so gut. So, alles, was wir eigentlich auf was wir achten müssen, ist teleport ne? Aber dafür habe ich glaube ich Linden mitgenommen, ne? sein 27 Resistenz. Ja, das ist so der einzige oder oder Gregory. Ja, so, so Jonaka wird glaube ich nicht so gut sein. Ja, in dem Kapitel, weil die Leute sie alle treffen können. Durch dich hier Dingens hier hm, was soll's Okay. Mhm. Gut, dann... Gehen wir so ein Habe ich genug Heiler überhaupt dabei? Ja, ich habe drei Heiler, ne? Okay. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, das Kapitel. Ich weiß nicht, was genau mich hier erwartet. Da kann unmöglich schon alles sein. aber gucken wir mal ne? gucken wir mal was hier los ist ne? also was einfach nur um sicher zu gehen ne? 24 wow einfach nur um auf nummer sicher zu gehen ich werde mal versuchen kannst du halt überhaupt einsetzen einfrieren Ich werde mal ein Einfrieren mitnehmen ey, oder Schweigen. so ein Einfrieren, ne? Wenn wir Celica vielleicht mal festhalten können, ne? Wenn ich habe versuche ich mal verschweigen, ne? Sehr gut. Die kommen mal auf mich los, ne? Okay, wow. Hier unfair. und immer wieder Leute jetzt ja. okay ich habe schon ich Es diese irgendwie so ein song aus dieses aus dieses ps one äh, dieses one äh, das große krabbeln spiel was ich früher gespielt habe so selika ähm, ist schon unglaublich nahe in reichweite wenn ich nicht aufpasse cool meine Frage ist, jetzt soll ich jetzt hier warten, bis die alle auf mich zukommen? Ich würde schon fast sagen, na ja, ne? Die scheint sich ja nicht zu bewegen, ne? So, meine, ich meine, das ist natürlich eine sehr gute Trainingsgelegenheit dann, ne? Wenn die immer wieder Leute hier beschwören, ne? Deswegen sollte ich wahrscheinlich so lange wie möglich nur am Leben lassen. So, äh, Verteidigung 30. 41. Mm -hmm habe ich mehr verteidigung so ach ja ähm, war habe ich stadt noch mal gegeben er, er mag euch ja vielleicht zu erinnern dass äh, mein charakter ja auch mal dass der jetzt auch ein Problem ist ne? und seht ihr Zeichen da neben der Ahnung, das ist das ähm, Emblem des Feuers, was mein Hauptcharakter ist. Also, ja, mein Hauptcharakter kann auch jetzt Waffen gravieren lassen. Also, also ich kann den, äh, den äh, Effekt von meinem Hauptcharakter den kann ich jetzt auch irgendwie äh, Waffen gravieren lassen. Oh, und da ist ganz schön überpowered, weil ein Charakter hat, glaube ich, mein Hauptcharakter hat, glaube ich, die stärkste. Gibt wahrscheinlich die stärksten Bonus von allen? Ich meine, mich zu erinnern, das sind genau die gleichen Sachen wie Marv. Also, ich glaube, alle Werte werden einfach nur erhöht, nur halt besser. so so Meine erste. So, soll ich sie ja ich meine das ist natürlich ein bisschen zwei angefangen sie ist weg cool Warum ist ihre verteidigung so niedrig So, seine Ahnung müsste jetzt eigentlich viel besser sein. Ja, kurz da an. so blöde ist. Hier sind eine Menge Sachen, die ja schief laufen können. Ne? Okay, hat ja, davon sind die alle so stark und schnell und Zeugs ähm, selber was soll solche machen. fast zu riskant sie wieder reinzupacken weil sie warum hat sie so wenig verteidigung ich glaube schon fast gar nicht sie hier reinzupacken wenn sie von zwei leuten angegriffen wird ne? so hier ist das Problem ne? hier ist das Problem sie kann zwei angriffe überleben, ne? Also von zwei verschiedenen Leuten, ne? Aber wenn sie jetzt irgendwie krittet und <lacht> wenn sie crittet und äh, ja, ein Charakter wegräumt, dann macht sie auch Platz für den anderen Charakter und der kann sie dann umbringen. <lacht> Deswegen gibt einige Sachen, die ja nicht gut ausgehen werden, ne? So, besser, was ich euch machen kann, ist sie hier hinzupacken ne? Warte, ne, jetzt von drei Leuten, ne? 1 2 3 4 5 nee. äh, wenn ich manchmal Hauptcharakter nehmen, packe, nee. Wie viel gibt er plus 3 Verteidigung oder minus 1 Schaden? Das heißt, sie nimmt cool. <lacht> ist auch nicht sehr viel weniger, eh. Das heißt, sie nimmt 10 Schaden. Das heißt, sie nimmt Sie wird das nicht weil wenn sie einmal kritet dann haben wir ein Problem hm, warte mal ich kann das so machen warte mal. wenn ich sie da packe wenn ich sie, sie hier packe dann kann sie nur von zwei Leuten getroffen werden okay dann kann sie sogar einreen wenn sie will okay aber so das einzige, was wir machen können, damit sie überlebt, So, hier müssen wir müssen warten. Muss ich sagen, nee. so. So, er ist natürlich extrem blöd platziert jetzt. also ja ähm fällt mir gar leider nicht auf wartet ja bei lev. so okay, die habe ich aber nicht die Fähigkeit Gut. So. Äh. Die müssen wir durch Konter erledigen. Warte 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 die müssen wir durch konter erledigen dann leider so, wenn ich dich da reinpacke schaffst du mir ja, einige leute zu erledigen äh, sind die so stark okay ähm also das, Gefühl, das wird nervig Aber wir sind also stark und so schnell da so, kann ich nur einen von euch anlocken kann ich dich hier anlocken mit folger nur ne nicht nee. ich habe keinen wir dabei heute Ugh. sagen da müssen wir schon machen ne? Habe ich irgendwas hat effektives gegen dachen ne? Ne. aber mal mal so ne. du okay müssten hat eigentlich überleben okay genau deswegen habe ich sie so platziert damit sie nur von allen getroffen werden kann davon zwei jetzt hätte sie Platz gemacht für jemand anderen. Jetzt wäre sie, dann glaube ich, gestorben. So kann schon alles den Bach runtergehen im ersten Zug, ne? So Verteidigung sehr gut. Jetzt gerade sehr mächtig. Also ja, geschah Aber wenn nur die alle kommen. Schaffen wir das, nehme ich an. So, jetzt wird aber schon ein bisschen nervig. Da kommt schon direkt genießen nächsten. Okay, aber nur alles klar. So, jetzt müssen wir die erledigen. So, und er schafft es immer noch nicht, Gegner zu erledigen. Ja, ich muss mit ihr versuchen, ja, jemanden zu töten. Hey. Boah, jetzt ja. Hm. Ich, glaube, ich habe eine Menge fliegende Einheiten, ja. Ach, und seid ihr alle so schlecht? Ein treffen oh mein gott das gibt es jetzt nicht Wenn's eigentlich mehr so gerechnet dass ich das, das soll nicht, was kann ich mich hier machen soll ja so vom platzieren ja I don't wait Zah ah So um. Okay, um immer faust hat sich mit dem Dingstreff hier, ey. mit den bescheuerten... Ich nehme jetzt nicht äh, anders das, das Ding stark. Ich habe mal gesehen, wie stark das ist, ne? Ja, aber das ist so ein Schmetterdolch, ne? So, die Situation ist schon so gruselig hier, ne? Was, was ich mache... Was ist hier? Was, ich breche die mal? Okay, perfekt. Per perfekt. gleich so mit Jonaka da draußen hier zu gehen damit sie auch ja, Ausweichen ausweichung bekommt aber mit glaube ich nichts da drittsport chancen muss ich machen ne? 55 Krit chance kommen ich habe ihm den effekt gegeben von oh, ja habe eben den effekt von mein hauptcharakter gegeben die gravierung so jetzt kann ich sie nämlich hier benutzen sie kann so angreifen und hat sie sich hier ins getümmel stürzen muss ich habe sie war sehr merkwürdige perspektive so jetzt muss ich eigentlich nur noch sie voll heilen ne? Überlebt sie das nämlich. Ach mein Gott, komm. Ja nicht, weil ich ja wohl hier mit Dings erledigen können, ne? ich... 34 Angriffskraft und sie hat 21 er hat auch 21 Kriegt irgendjemand sie überhaupt hochgeilt vollkommen ja, okay. das reicht auch Der hat jetzt als ein Punkt mehr Verteidigung sie kann 40 Schaden aushalten so wie ich das letztens gerechnet habe ne? und er wird nicht gedoppelt von daher So, da so hat er nicht irgendwie so weit was die mehr Crit Chancen gibt wenn er mit schwächeren Waffen in die Gegner reingeht ja ne Ähm, Wie verschwand macht ihr? Ach oh, ja, mich cool. Ich glaube, ich muss Roy einsetzen, ja. nachher ja warte mal ich, glaub, ich muss das hier einsetzen einfach nur damit hier die nicht so schnell hier hinkommen ne? dann ist der aber noch am leben ich weiß ich habe dann auch noch so eine kanone aber so, ein moment kannst du ihn erledigen Gibt es nicht wie? hat ja schon wieder. Ich muss sie hoch ein, dass du die zu erledigen. Also. So. Ah, mein Gott, also so weit keine Ahnung. Okay. Dings packen Ich glaube, das wird reichen. Ne? Ja. So. Und ich habe, nee, ich habe nicht viel Fehler gemacht. Ah ja, sie kann ja auch heilen. So, warum kann ich von so vielen Leuten getroffen werden? So, habe ich schaden macht ihr mir. 22. Durchs ist ja schneller. So, das sind äh, da, sind 26, er ja, wird dazu sogar überleben. Aber da kommt die kommen ja mit ihren blöden Dings angegriffen, ne, mit ihren was ja wenn ich den ja mache nix Pff. obwohl eigentlich doch ne. Wenn jetzt hier auf feuer ist du bist ihn ja wohl nicht 34 Aha. ich bin ehrlich gesagt mal gespannt was hier passiert Ah, aber er wechselt zu seinem Lanzenmeister? Boah. Ja, ich nehme an, das ist die beste Sache, die ich gerade machen kann. Aber, ich gebe ihm das hier. Ich glaube, dann wird er auch gar nicht mehr gedoppelt, ne? Ja. Okay. So, und jetzt muss ich dich hier hochheilen. Ich hoffe, das reicht auch. Ah, 42, ja. Ich glaube, sie hat auch Dings, ne? Momente, ne? Ja, okay. Okay, irgendwie wird das schon reichen, glaube ich. Ja. Gott. Ja, okay. Hat die ja, Von denen Ja, ich nämlich angst Ja, die hätten mir wahrscheinlich alles reuniert, reuniert, ruiniert. Man kred Kret. Genau darauf die dem genau. Das kann einfach nicht sein, hat die immer mit einer P über gibt es einfach nicht. So, jetzt kommen die auch noch. So, kommen die jetzt unendlich. Aber wenn ja, dann wird das nervig. Äh, natürlich habt ihr Schwerter. Ah, und guck mal, was ich hier sehe. fluch der Leere. Und die auch. Das heißt, es gibt null grund die am leben zu lassen weil sonst wenn die immer wieder kommen erhalten ja, keine erfahrungspunkte das heißt es besteht für mich hier null grund die am leben zu lassen okay so viel dazu Da habe ich mir nämlich auch schon fast gedacht weil sonst wird hier eine menge Erfahrungspunkte, die ich abstauben könnte Und das muss mich um die alle kümmern ja was kein problem ist finde ich gerade über garantiert treffen, wenn es geht. Okay. Äh ja, machen wir folgendes, ne? Okay, dich muss ich erledigen gleich. So. Sehr. Überraschender Move, den ich gerade mache, ne? so ich muss ganz eindeutig hier den Typen erledigen, damit der nicht seine Verstärkungstruppen wie alle rufen. Ne? Hätte vielleicht neuen Zug vorher machen sollen, aber wie gesagt, ich muss ja nicht, weil ja, dann spawnen die ja immer wieder neue Leute, ne? aber ich kriege keine Erfahrungspunkte für die. Datei. Bringt es natürlich offensichtlich nicht, okay. ja, jetzt muss ich mich nur noch mit einer Welle von denen herumschlagen und ist der einzige, der sie erreichen kann. Ne? Das heißt, wenn ich mich um dich kümmere. Ach. Was aber wahrscheinlich nicht klappt. So, jetzt muss ich aber noch eine Runde hier irgendwie überleben auf der Seite. Ich habe es nicht gesehen. Wie viel Schaden? Was? Was drei Schaden? Du überleben. weil wenn ich daneben stehe mit mit dingen hier. Ich werde ja wohl erledigt kriegen, ne? So. Oh, sehr gute Werte. Okay. Hey, das kippst einfach nicht mal leute immer um ein hp ah, 34 nein da kann ich nicht drin bleiben Keine Lanzenkämpfer mitgenommen hier. Ja. War ich denn ja. So, 34, 36. Ich passe das einfach nicht. Wir haben nur so um ein HP. Und schon wieder nicht gereicht. 1. den Reichweite. Ja, ne. Ah, bitte trifft okay. So. Ich glaube, das Beste, was ich hier gerade machen kann, ist dem ich meinen Hauptcharakter da einpacke. Nee, erstmal mache ich ihn ja platt. Wir haben ein AP. Komm. Hm. Boah. <lacht> Gibt's nicht. Ja. Ah, ich wusste es mal. Und ich hoffe dass er kript aber nicht tot mit 57 prozent natürlich weiter oh. aber den ja. natürlich gemacht, weil ich meinen Aufpack bewegt habe. So, ihr kommt ja nicht durch, ne? Ja, nein, du erreichst sie nicht, gut. Ähm, äh, ich habe dir nicht der gelassen, ne? Was wollte ich jetzt so machen? Man, jetzt sehen ja, wir machen ein großer Ethiop mit Liberation ne? als andere, aber ich kann sowieso nicht kontern. Ne? Da macht doch halt keinen Unterschied. So, ich hatte irgendwie gehofft, dass ich. <hums> Plan B wir den ja noch mehr Feuer bitte Dann dem. ja ich weiß nicht ob es das jetzt so gebracht hat aber mal gucken da ja, stimmt einfach darüber fliegen. okay Er erfahrungspunkte verschwendung finde ich mein aber auch die erfahrungspunkte nicht oh, nee aber äh. oh Gott, hat mir nicht der andere kann ich nur erreichen Nein. Na gut er ist da kommt keine Lanzenkämpfer mehr Oh, Drachen kommen da noch. So. Oh, ja! oh, no, no, no, no. Mass Devastation. Warte mal, falsch spielen oh, Und dafür nur 26 Erfahrungspunkte. Ah, zum Katzen. Hm. so was gar nicht wie ich mich daran nähern soll ohne ohne sie hier muss ich echt darauf irgendwie mich verlassen Wenn ich habe noch teleport hätte, ne? was ich auch machen könnte ist, ich könnte hier reingehen mit ihr ich glaube nicht dass sie in erledigen könnte Außer also Miss da in der Nähe. Irgendwie muss ich mich dahin nähern. Warte mal. 154, 154, 131. muss Sie hat gerade... Das heißt, sie wird 160 ausweichnahmen wenn ich wenn ich schaffe sie irgendwie in ein dings zu platzieren hier irgendwo dann kann sie mehr oder weniger sich um alles hier kümmern ohne getroffen zu werden jetzt muss sie da einpacken Ah, dafür wird super nervig habe ich so gefühl was kein schaden gegen den boah das mich der ist echt nicht gut der typ Aber ich sei level 15 Das kann ich ja am besten machen. Wir ne? müssen jemanden hier schicken können. Ne? 34 Schaden. Ne? Ich könnte ihn... Aber Problem ist, Seleca heißt die ganze Zeit. Nein, nee. nähe Wie soll ich mich dann um die kümmern überhaupt? Die einzige Sache, die ich mir denken könnte, ist hier mit ihr die ganze Zeit Dings zu holen. Ne? So, wir müssen jetzt zurückgehen, habe ich so Gefühl. So, ähm Du wirst aber wohl ihn treffen, ne? Wenn ich ihn nicht, wenn triffst, dann kriege einen Anfall. Danke. So, gegen Ende macht dann eigentlich gar keinen Unterschied mehr, wenn ich wen töten lasse. Ach, da war schon einer mit... Mit keine Erfahrungspunkten mehr. Boah. natürlich fliegende Einheiten sein jetzt müssen natürlich fliegen Einheiten sein so 34 wenn ich jetzt ihn hier platziere hat denn ausreichend Null weil <lacht> die werden auch nicht schwächer leider ich kann mich denen noch gar nicht nähern weil es der lecker sich dann zu mir teleportiert. interpretiert einzige andere möglichkeit die mir noch einfallen würde ist jetzt hier teleportieren äh, jemanden dahin schicken und dann direkt hier äh, Dings machen rettung so, was ich machen könnte ist. Ich könnte die jetzt alle hier reinschicken, ne? Dann setzt ich mit dir große Heilung ein, ne? Damit er überlebt. Oder ich könnte ihn hier einsetzen. Okay, er trifft so 100 Prozent. Ich bin etwas überrascht. Haben die alle echt so viel Ausweichen? Wenn er hat so viel Treffer. Also von hier werden gleich keine Gegner mehr kommen. Es kommt gleich nur von hier und hier Gegner. Ne? Und wie es ausschaut, kann immer nicht, kann immer nur eine Welle kommen, ne, pro Gegner. Und wenn ich da reingehe ne, und den dann rausrette, wenn ich hier hin schicke, ne, dann geht der, der Dings auf mich los wahrscheinlich, ne. 33 schaden ich bekomme ein schaden plus hier so ausweichen und so ne? ich schicke ihn mal hier rein operation das müsste eigentlich klappen ne? so dann gehe ich mal mit all den hier hin gehe ich auch dahin weil ich sie da in die Wälder reinschicken möchte. So, du machst ah, da kann ich aber nicht heilen. Hat ja jemand Purgativ? Du hast Dings, ne, deine Massenheilung, aber die will ich nicht dafür benutzen Ich meine Purgativ hier jeden wochen Okay, du kannst nur von ihnen getroffen werden. Mach mal so. Wir durchteilen, aber noch Erfahrungspunkte, ne? auch mal kann auch den machen ne da kommt sie zwar Schaden aber ne, warte, mal so so wenn sie gar nicht getroffen Aber, warte, was machst Wie stark bist du denn gegenüber von... gegen Du hast doch einen Lanzenmeister, ne? Bist du halt aushalten? 22. 25, oh. wirst ja überleben, ne? glaubt nicht. So. ha du Sackgesicht. Ich habe dich trotzdem. Sagst du dazu? Ja, ich sowieso keine Erfahrungspunkte von da. egal, ob ich ihn da reinschicke oder... ja. ja, ja. Einen Gegner anmarsch habe ich ja schon mal abgewimmelt. Ne? Das heißt, Ehrlich. Oh mein Gott, ehrlich. Oh. Das war überlebt gut. Hat 104 Prozent schon wieder. Oh. Oh mein Gott. Axtkämpfer kommen da jetzt. Ey. So, du gehst mal hier hin. nur sehr Lackdingen. So kann ich dich da behalten ich glaube nicht 44 123 ähm. okay ich muss jetzt zurück Ein moment Ja, naja, nicht anders. Oh, gut. Das ist ja sowieso egal. Wer hier wegen fehlt ne? mir alle keine Erfahrungspunkte. ich voll dämlich finde. eine nervige quest kapitel was auch immer ich war gerade das war einer meiner Strategien, ne? aber dann kann ich ja nicht da bin ich ja ein Zellekast. Reichweite. Wie soll man das denn machen? Weiß ich, ob ich das geskippt hab. Halte, was ist das? Kann ich immer schön ablocken da finde ich gut Und wir haben eine einzige strategie jetzt hier sie zu nehmen ne? dann immer wieder hier abzublocken so, oh Gott, er wird jetzt gleich von jedem Jahr angegriffen einer so du trinken wir mal Kann okay. da wird ein bisschen nervig jetzt hier aber ich nehme an wir machen den ja ne ich jetzt so machen ich weiß nicht lieber ja dafür, aber die können ja sowieso daran vorbeifliegen, ne? Na ja. sie plott trifft ihr auch bitte. Ja. Der kann von so vielen Leuten getroffen werden. 43, 43, aber ich kann ja noch nicht da weg. Feuer wird die ja abblocken. Da muss ich ja tanzen. Ich glaube, ich muss ja tanzen. Ich muss ja tanzen. mal schauen so ich werde davon nicht beeinflusst, ne so, Alter ist das ein Schaden nachher ja, weil ihre Werte erhöht wurden sind ne nicht, ob es das auch so gebracht hat. Gerade. Okay. Okay, mein Aufgabe nimmt jetzt ein bisschen Schaden, aber... So, wachen, ne? Meine Heiler hochleveln. aber nicht schlecht, ne? Gott, ist immer ein Feuer, Mann. Okay, vier Schaden, das, ist, das geht noch. Wenn ich ja ein paar mal Dings aktivieren würde, wäre natürlich doch besser, ne? Hier Sonne. Weil er hat, hat eigentlich, oder? Was hat ich eigentlich, irgendwie so was? Ja. Du darfst ausnahmsweise mal ein bisschen gekritten ne? Hätte jetzt nichts dagegen, okay, Kollege. <lacht> Chill. So, das ist der einzige, was ich mir jetzt hier vorstellen könnte, was funktionieren könnte. Ne? So, jetzt kommen wir von rechts, aber keine Leute mehr. Ne? So, keine Leute will ich sehen. Keine Erfahrung, sollte man. Das ist so verlogen. Sagen, wenn die fliegenden Leute hier weg sind, ne? ich muss das hier mit ihren Fernangriff machen, sonst wüsste ich jetzt nicht, wie ich das machen soll, was neue fliegenden Einheiten ja alle loswerden. ja schon gedacht hat irgendwie so ein Mist hier passiert ne ja wäre irgendwie schön gewesen so. wäre natürlich schön gewesen wenn irgendwie war ja nicht hier es hier nach Level rein oh noch fünf Gegner cool ne natürlich nicht Mann so, Rosado Rosado ist irgendwie nicht so gut wenn ich ganz ehrlich bin der hat irgendwie gar nicht drauf ja ha, ich treffe nicht damit das stimmt mal ja ein bisschen Wir ne? diese kämpfe werden wir ja noch öfter sehen Was neue fliegen an Einheiten ja loswerden, das ist okay, nämlich. Ah. <lacht> Mach ein oh, Komm schon. Ich will, dass kritzt, ne? Na, oh, ich ja, will ich einmal wieder du kritzen ne jetzt geht mal Dings. ich habe das gerade freigeschaltet. Sehr geil. will ich einmal dazu du kritzen ne. du musst treffen. Ich muss mit Mekaya, glaube ich, hier Dings einsetzen. Was ist das? Ähm, ja, cool. Alter, gehen wir jetzt nicht auf den Nerven. So, du musst ihn jetzt treffen Oh cool, der kann dadurch nicht sterben. da ist ja super. Puh. Ah, überlebt er das hier? Er wird nur von Ihnen getroffen. Okay. Ah, weißt du was hier? Verpunkt und so ne so. Alles okay null Schaden dass sehe ich gerne so. warum müssen wir das fliegende Einheiten sein warum muss es immer fliegende Einheiten sein